Rechts Heu und Klee, links Heu und Klee, die allerfettesten Weiden, dem Esel tut das Wählen weh, er kann sich nicht entscheiden. Er schnoppert rechts, er schnoppert links und dreht sich dreimal um. O oh Buridan, o oh Buridan, was ist dein Esel dumm? Rechts Gras und Korn, links Gras und Korn, wie knurrt es ihm im Magen, und immer wieder geht's von vorn, er mag die Wahl nicht wagen. So zwischen beiden bleibt er stehen und fällt vor Hunger um, O Buridan, o Buridan, was war dein Esel dumm? Rechtsfreie Presse, links Zensur, Rechts Wahrheit, links die Lüge. Was stehen wir und grübeln nur und haben's nicht genüge? Wir horchen rechts, wir horchen links und fragen fern und nah. O Buridan, o Buridan, wer doch dein Esel da. Die Freiheit rechts, links Sklaverei, wer könnte sich verhehlen, wir aber stehen und stehen dabei und wissen nicht zu wählen. So sind wir doch weit ärger noch und dümmer noch für wahr, o Buridan, o Buridan, als wie dein Esel war.